Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Teil der Arduino-Reihe. Heute geht es um das sogenannte Relais. Ein Relais ist eine Art Schalter, der benutzt wird, um größere Ströme fließen zu lassen, als mit dem Arduino möglich sind. Das heißt zum Beispiel 12 Volt, 20 Volt oder sogar 230 Volt. Man aktiviert ihn so, dass man einen kleinen Strom vom Arduino aus an ihn sendet. Dadurch schaltet er um und das größere Gerät wird angeschaltet. Das Relais wird mit den Kontakten zwischen LEDs mit dem Arduino verbunden. Die Pins heißen einmal IN. GND und VCC. VCC ist wie immer 5 Volt. GND ist Ground, also der Ground Pin vom Arduino und IN ist das Signal. Der Signaltyp ist bei jedem Relais anders, manchmal ist das Signal 5 Volt, manchmal aber auch, wenn der Pin IN auf Ground gelegt wird. Bei dem Set von Fanduino ist es meistens so, dass der Pin IN mit 5 Volt angesteuert wird. Das Anschließend ist ziemlich einfach. Wie schon gesagt, kommt der Ground Pin vom Relais an den Ground Pin vom Arduino. Dann der VCC-Pin vom Relais an den 5V vom Arduino. Und dann der Pin in an Pin 6. Das Verbinden vom elektrischen Gerät ist ziemlich einfach. Wenn der Arduino kein Signal gibt, sind der Pin A und B von dem Relais, also der hier und der mittlere, sind verbunden. Und wenn der Arduino ein Signal ausgibt, dann verbinden sich die Pins B und C. Das kann man auch hier unten an der Unterseite richtig gut sehen. Da wo der Strich hin zeigt, ist immer verbunden, also die Mitte ist immer mit dem hier verbunden. sieht man dann, wo der Strich hin zeigt. Deshalb das ist das Verbinden ziemlich einfach. Die einen Seite des Gerätes verbinden wir erstmal mit der Stromquelle. Die andere Seite kommt in den Pin C und dann die andere Seite der Stromquelle kommt dann in Pin B. Das war auch schon mit dem Aufbau. Nun geht's auch schon ans Programmieren. Wir öffnen wieder unsere Arduino-Software und als Code können wir einfach den gleichen Code benutzen, den wir auch bei der blinkenden LED benutzt haben. Dazu definieren wir im Void Setup erstmal den Pin-Mode von Pin 6. Klammer auf, das ist Pin 6. Das ist einmal ein Output. Und im Void-Loop schreiben wir einfach das Programm rein, wie gesagt, das gleiche, das wir auch bei der blinkenden LED benutzt haben. Wenn ihr das Programm dann geschrieben habt, könnt ihr auch schon euren Arduino einstecken und das Programm hochladen. Und wie man jetzt hören und sehen kann, blinkt hier die grüne LED, wenn das Relais an ist und es klickt. Der Lüfter geht an und dann geht die LED wieder aus und der Lüfter geht auch aus. Und das Umschalten hört man immer durch ein sehr deutliches Klicken. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bitte ins nächste Mal wieder. Bis dann und ciao.